Hallo! <lacht> Hallo! Wir wollen euch grüßen aus Gießen heute. Wir waren gerade äh, für eigentlich 24 Stunden auf der Bereichsleiterkonferenz und ich weiß nicht, ob ihr es schon wusstet, aber Campus für Christus ist ein ganz großer Verein mit ganz verschiedenen Ministries und die Campus Connect ist die Studierendenbewegung, ist ein Ministry. Aber da gibt es viel mehr wie Gain, Global Aid Network. Uh, das ist unser... Um, humanitärer Partner. Genau. <lacht> Und äh, hier ist äh, die Lagerhalle, wo Pakete gepackt werden und äh, nach Lesbos äh, auch in Flüchtlingscamps geschickt werden oder nach Armenien oder äh, in ganz viele verschiedene Länder. In den letzten Tagen bei der BLK, was wir das nennen, äh, war wirklich gut. Wir haben von unserer äh, neuen Leiter mehr gehört, mehr Vision bekommen. Es ist wirklich eine spannende Zeit, bei Campus zu sein. Ich weiß nicht, ob ihr das schon wusstet. Boppy, aus der Schweiz, so ein bekannter Prediger. Er ist unser neuer Leiter seit Mai bei Campus für Christus. Und das macht super viel Spaß, mit ihm und den anderen neuen Leitern zusammenzuarbeiten. Mhm. Und wir haben Updates gehört von den anderen Arbeitszweigen. Und eine Thema, die wichtig war für alle, mhm. ist, wir brauchen neue Mitarbeiter bei Campus Connect, bei Gain, bei den anderen... Ähm genau, Familie, ja. Family Life, wenn ihr ein Herz für Ehearbeit oder Familienarbeit habt oder Internet, Internet-Evangelisation, wenn das ein Thema von euch ist oder wenn ihr Leute dafür kennt oder Verwaltung, wenn ihr einfach gerne mit Zahlen unterwegs seid, buchhalterisch und so, dann brauchen wir euch. Also wir haben große Pläne, Visionen bei Campus für Christus insgesamt. Und wir brauchen Leute, die sagen: Da wollen wir mit dabei sein. Wir wollen diese Vision in Wirklichkeit werden lassen. Und auch es macht Spaß. Ja, ja. Das waren sehr coole Tage und sehr coole Leute, mit denen zusammenzuarbeiten. Das war unser Kurs. Viel Spaß euch noch im Studium. Tschüss. Tschüss.